Es geht darum, wenn du von der Volksschule weggehst, in die nächste Schule. Und plötzlich ist alles anders. Und vielleicht ist dein bester Freund auf eine andere Schule gegangen. Und das sind alle Leute, die du noch nicht kennst. Es geht darum, wenn du daheim eine schlechte Zeit hast. Oder eine schlechte Zeit in der Schule. Es geht darum, wenn deine Gefühle drunter und drüber gehen. Oder wenn der Typ neben dir bedrückt ist, aber nichts sagt. Es geht darum, was uns verbindet. Und darum, was uns trennt. Es heißt... Die offene Tür. D-O-T. Dort. Es geht darum, die Tür aufzumachen zu unseren eigenen Gedanken und Gefühlen. Und die Tür aufzumachen zu allen anderen. Die Leute der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft haben einen Haufen Schlaumeier aus vielen verschiedenen Ländern geholt, um zu versuchen herauszufinden, was lässt uns sicher fühlen und unterstützt von unseren Freunden. Es heißt soziale Verbundenheit. Es ist die Qualität der Beziehung, die wir haben. Ich mit dir. Oder wir mit mir. Und vielleicht ist genau, genau das, der Schlüssel, um gesund und glücklich zu sein in unserer zunehmend komplexen sozialen Welt. Die Schlaumeier reden mit Experten, Lehrern, Psychologen, Psychologen Ärztinnen, Eltern und sie reden mit Kindern. Sie die neueste Technik und machen eine brandneue Online-Plattform. Mit Spielen, die uns helfen, unser soziales Wohlbefinden zu stärken. Plus ein System, das uns verbindet. Mit anderen jungen Leuten, denen es ähnlich geht. Und dann auch noch ein ganz neues Programm für die Klasse. Und indem Sie dann eine wissenschaftliche Studie machen, versuchen Sie, eine einfache Frage zu beantworten. Was macht wirklich einen Unterschied? Ja! <lacht>